Wir sind heute im Sportpark in der Hüttenbrennergasse, wo die Damen und die Herren des UVC Holding Graz ihren Saisonauftakt bestreiten. Die Holding Graz darf auch in diesem Jahr wieder als Namenssponsor fungieren und ich nehme euch jetzt mit zu den ersten Heimspielen dieser Saison. Der UVC ist der einzige Verein, der sowohl Damen als auch Herren in der Bundesliga hat der UVC ist auch österreichweit der größte Volleyballverein. Am Sonntag startet wieder die Saison. Ich wünsche den Teams, aber auch den Zuseherinnen und Zusehern eine wunderbare Saison und ich hoffe, dass wieder ein Meistertitel oder ein Cupsieg heimgespielt wird. Nach den letzten erfolgreichen Jahren als UVC Holding Graz weht heuer ein frischer Wind in unserer Mannschaft. Mit einem neuen Trainer und vielen neuen Spielerinnen wollen wir mit einer guten Mischung aus jungen Talenten und alten Routiniers wieder richtig mitmischen in der ersten Bundesliga. Nach der Bronzemedaille im letzten Jahr wollen wir wieder den österreichischen Staatsmeistertitel zurück in die Hauptstadt holen und auch den österreichischen cup wieder zurück zum ovc Holding in Graz bringen. Nach der langen Vorbereitungszeit steigt schon die Vorfreude auf die neue Saison. Wir haben intensiv trainiert, hart an uns gearbeitet und freuen uns, diese Saison auch wieder vor vielen Zuschauern spielen zu dürfen.